Da hast so meilenweit so ein Sandweg. Das war aber festgefahren, festgestampfter Sand, die in Richtung, ich komme dann von Richtung Norden nach Süden runter, da war das so ein Sandweg mit festgefahrenem Sand. Und meilenweit gefahren und ab und zu standen schon ein paar Autos und dachte, na gut. Wer weiß, wie die gefahren sind, wenn die bis ans Meer waren, die das dort, dort, dort eingestellt hatten, weil direkt ans Meer kam ich nicht. Das war dann meistens noch ganze Stücke weg. Und während ich das hier vorbeifahre, sah ich plötzlich die Dresdner wieder, die standen dort neben mir. Die haben mich auch gleich erkannt, da habe mal kurz gegrüßt. Ich bin dann doch noch ein ganzes Stück weiter gefahren und stand dann weit unten am Schwarzen Meer und hatte wirklich 100 Meter bis zum Meer zu laufen, vielleicht, wenn es überhaupt 100 Meter waren. So, nächsten Tag bin ich aber in der andere Richtung am, am Ufer. Der, der Uferweg, den ich hingefahren bin, geht in der andere Richtung weiter, wieder Richtung Konstanta zurück. Bei Park von Altstand aber geschrieben, der Weg von Norden her ist besser. Den anderen kann man aber hochfahren. Also falls noch mal dahin will... Den anderen sollte man nur nehmen, wenn du ein Allradfahrzeug hast. Mit normal Einachsantrieb geht. Aber es geht, aber du musst ein bisschen gefühlvoll fahren und darfst nie anhalten. Den Fehler habe ich dann auf der Weiterfahrt gemacht. Ne, jedenfalls, ich bin dann den Weg gefahren ist wirklich so teilweise ist das sand so löcher, dass du wirklich schwung haben musst damit du durch die sandstrecke durchkommst anhalten ist teilweise ein fehler den du machen kannst bin dann jedenfalls durchgefahren nach konstanz Hab mir dort ein ordnerbild angeguckt bin mal am strand lang gelaufen noch zwei cash gesucht und abends wieder zurückgefahren auf, auf meinen Platz hier, wo ich schon die eine Nacht übernachtet habe. So, ja, was gut was es mehr. So, nächsten Tag war es wieder 2 Grad wärmer und die Sonne hat richtig gebrasselt. Da dachte ich dann nach dem Frühstück gestern mal baden, Da habe ich mich dann noch mal gemütlich an den Schrand gehauen war mal eine kurze, runde Schwung gewesen im Schwarzen Meer und war auch mal ganz erholsam. Ja, dann habe ich mich fertig gemacht, ins Auto gesetzt. Habe dann gedacht, okay, gestern hat die kurze Strecke geklappt am Strand lang, durch bin ich die auch gefahren. Wenn du ordentlich Schw Schwung machst und Gas gibst, kommst du durch. Ja, das Problem war aber, auf der strecke kam erst kam ein auto entgegen ich rechts rangefahren da war gerade eine stelle wo ich schön ausweichen konnte und auch fester sand war wo ich anhalten konnte das war kein problem kilometer weiter gefahren das zog sich ja über drei vier kilometer hinter der weg kilometer weiter gefahren da kam jetzt entgegen. war auch gerade eine stelle die ja aus als ob das fest Festes Zeug gewesen wäre, ich dort hochgefahren, die zwei, zwei Schossen an mir mit Schuhen vorbei und als ich dann den Gang hier einlegte, habe ich mich eingegraben. Ja, Eine kleine Schaufel habe ich ja mit, falls ich mal im, im Wald aufs Toppeln muss oder sowas. Hinten und vorne erstmal weggeschaufelt wie Irre und haben wir aber nicht gekriegt. Doch nochmal gucken, ja, das ist aber Ich stecke richtig in Wahrscheinlich muss ich das doch mal in dem Fischrestaurant nachfragen, ob die mich rausziehen können. So, hier sind gerade noch zwei Rumänen, die gesehen haben, dass ich hier feststecke. stecke. Und Wir haben es aber jetzt auch mit vereinten Kräften entschieden geschafft. bisschen hier. Und probiere ich da noch mal. Dann bin ich und, und Wenn es nicht wird, mache ich halt mal in die Ich langsam weiter sollen, als, als die mir entgegenkommen. So, hier kam gerade eine Frau mit dem Mercedes vorbei, die, ist auch, die fragt im Restaurant. Mal sehen, ob sie das schon sind, da kommt der Auto. Jedenfalls kommen wir die weg, kommen aus der Richtung Urecheap. War aber nie von der Kneipe, war irgendeiner. Ich habe es ja auch mal gezeigt, ja, Abschlappseil hatte ich schon dran gebaut ans Auto. Und... Hielt er an, hat mich rausgezogen, war kein Problem. Kann ich du weiterfahren. Ich muss sagen, die Rumänen, auch die ich jetzt hier mal unterwegs irgendwo getroffen habe, mit denen ich was zu tun hatte, alle nett und freundlich gewesen. Super. Ja, nach 20 Minuten kam jetzt ein nettes Bau vorbei. Mit dem Jeep. Die haben mich rausgezogen. Aber wirklich sehr hilfsbereit und nett, die Rumänen. Jetzt gerade, wo ich das Kleine in verstaut habe, hielten drei wieder zwei Autos und brauchten einfach alles um okay. Da hinten, das ist übrigens ein stillgelegtes Betonwerk und davor die Teile, die da gestapelt sind, die habe ich irgendwo am Meer auch als Wellenbrecher gesehen. Aber das Betonwerk selbst wird so in den 60er Jahren entstanden sein, als die diese Urlaubsgebiete aus den Boden gestampft haben. Ja, zusätzlich zu der Maut, die du ja schon bezahlst, wenn du nach Rumänien reinfährst, haben die hier auf der A2 auch noch eine Mautstelle eingerichtet. Und ich hatte auf der Hinfahrt gefragt meine Maut vom Eingang her bezahlt die, die gilt ja nie ist ja weniger also kann man es nicht mehr lesen noch nie lesen 13 Geld fühlt sich ein bisschen an wie Plastikfolie. Und, na gut, jetzt hole ich es nicht mehr raus. Ich zeige es dann mal ins Bild, wenn ich mal dran denke. Die haben alle auch Hier, doch, hier. Die auch. Dann von dort aus direkt nach Bukarest gefahren. Hab mich dort auf dem Parkplatz direkt im Stadtzentrum direkt am. Da gibt es ja so eine Art inneren Ring im Stadtzentrum und, und eine Straße weiter war der Parkplatz. Das ist ein bewachter Parkplatz, auf den du aber auch übernachten darfst. Die haben obgleich dort eine Toilette stehen, aber mehr brauchst du ja eigentlich nie. Jedenfalls bin dort hingefahren, da fragte mich, ob ich rein wollte, fragte mich gleich, ob ich über Nacht bleiben will. Ich sage ja, da verschwand er kurz. Ich sollte dort keinen Zettel rausziehen, sondern da gab er mir, gab er mir ein anderes Parkticket. Und drückte mir noch einen Stadtplan in der Hand, damit ich weiß, wo ich bin. Ja, so eine Werbeexemplare. Aber die haben die eben dort da liegen und drücken gleich jeden in der Hand, der dort nie von da ist oder über Nacht bleiben will oder so. Wie auch immer. Ja, hier ein bewachter, eingetönter Parkplatz. Kostet allerdings 100 Läden Nacht oder für 24 Stunden. Ist ganz schön ich für einen einfachen Parkplatz ohne Camping. Aber es gibt einen Klohäusl. Macht einen ziemlichen hektischen Eindruck für die Stadt. Und laut. Ja, da hinten läuft Musik. Ich weiß gar nicht, wo es hingeht, aber ich gehe einfach mal so Leuten überher. Wenn die schon die Straße abspannen, muss das auch irgendwas zu bedeuten haben. Ja, hier muss man entweder eine Eintrittskarte oder eine Maske haben. Ich habe aber b nie. Hinter mir seht ihr Cezcolo's Haus. Und ich glaube, der hat heute halt Geburtstag oder so, Da macht eine Party. Aber ich weiß nicht, ob man eine Eintrittskarte braucht oder bloß eine Maske. Ich habe eh das nicht. Das Haus des Volkes, wie der Parlamentspalast früher hieß. Oder das Haus des Sieges über das Volk, wie man im Volksmund sagte wurde von 1983 bis 1989 nach den Vorstellungen von Nikolai Ceausescu erbaut. Dafür wurden gegen Ende der 70er Jahre ein ganzes Stadtviertel mit 40.000 Wohnungen, ein Dutzend Kirchen und drei Synagogen abgerissen. Auch das Kloster Mihai Wada sollte mitweichen, wurde aber nach weltweiten Protesten verschont und sodass ein Teil erhalten blieb und ein paar hundert Meter versetzt wurde. 2008 betrug die Stromrechnung 1,8 Millionen Euro. Deshalb sollten jetzt mittlerweile alle Lampen durch LED-Lampen ersetzt sein. auch Vormittag halb elf, statt ich wie ausgestorben. Ja, heute ist großer Lauf. So bin ich vormittags nochmal durch durchgezogen. ist durchgezogen, dass ich das auch mal alles bei Tageslicht gesehen habe. habe ich mich irgendwann ins Auto gesetzt, Mittags nach Mittags rum und bin weitergefahren nach Deutsch-Weißkirch. Auch wieder erst abends an, wie das bei mir immer so ist, wenn ich mir gemütlich Urlaub und hole Also bin ich dort durch mal kurz vorbeigefahren und habe dann geguckt, was es an Schlafplätzen in der Nähe gibt. Und da bin ich dann noch mal 20 Kilometer weggefahren und habe mir da einen Platz gesucht. Am nächsten Tag bin ich dann nach Deutsch-Weißkirch rein, draußen auf ich noch was eingestellt. In den Ort selber darfst du gar nicht weiter reinfahren, du darfst durch die Hauptstraße, die da unten durchgeht, durchfahren und musst dann irgendwo parken. halt. Parkplatz war kostenlos, von daher auch kein Problem. Ja. Hier in Deutsch Weißkirch, das blaue Haus hier, hat Prinz Charles gekauft. Der war damals irgendwann mal hier und das hat ihm so begeistert, der Ort, dass er jetzt unbedingt dort ein Haus kaufen musste. Ähm, aber ich habe nicht geklingelt, ob es ja nicht, alles ob er zu Hause war. Hat auch die Frau nicht aus dem Fenster geguckt oder so. Ja, das ist im Prinzip Deutsch-Weißkirch, Deutsch, Deutsch ist so der am besterhaltenste Ort, wie so früher die ersten Orte in Siebenbürgen waren. So muss man sich das vorstellen. Ja, ich bin dann hoch zu der Wehrkirche. Die haben in Siebenbürgen viele Wehrkirchen gebaut. Da wurde im Prinzip, wenn die Türken dort angriffen, die müssen dort öfters mal gekommen sein, da wurde alles Vieh und alle Dorfbewohner und alle Werksachen und was weiß ich, wurde dort in die Kirche gebracht, da haben die sich in der Kirche verbarrikadiert und hatten durch die Mauer drum konnten die sich dann halt gut verteidigen. Interessant war es, ich wurde das erste Mal zwei auf Deutsch angesprochen in der Wehrkirche. Ansonsten habe ich eigentlich doch gar nicht mitgekriegt, dass da Deutsch gesprochen wird. Oder so. es sind ja eigentlich auch bloß die alten Leute, die in Rumänien Deutsch sprechen. Die ganz alten Leute noch. Die jüngeren ist dann schwieriger. Ich hatte mich mal mit ihm unterhalten, der war so in die 30 rum. Der konnte auch also ich sprach ein aber jetzt so richtig, hat das meiste eigentlich verstanden, was ich gesagt habe, wenn ich, wenn ich es nie in Englisch gesagt habe, aber selber reden, wie, wie ich, ich man versteht, meistens mehr als man selber reden kann. Ich hatte mein Portemonnaie -Blätter, weil ich im Auto vergessen Ich fragte auf Englisch hier, ob ich auch mit Euro bezahlen kann oder ob ich auch mit Euro bezahlen kann. Die antwortete mir gleich auf Deutsch Ja, sie können auch mit Karte bezahlen mit Euro, alles kein Problem Ich ja, habe mir dann den Ort in die Kirche eingeguckt und dann ging wieder weiter Interessante Ausstellung hier. Weitaus interessanter als diese sogenannte Dracula-Burg. Das sind die hier. Es gibt einen Cache wieder voll unter Beobachtung steht. Gleich hier am Gartenzaun. Hier hinten war versteckt und es gibt Woche in den Gutmuttern auch noch. Das habe immer mal gemacht. In dem Dambo sitzt niemand. Nur der Bagger ist besetzt. Und der Bagger fährt immer ein Stück weiter. Baggert aus, schmeißt das Zeug in den Dambo Und dann schiebt er mit seiner Bagger schaut, den Dumpr ein Stück vor. Eine interessante Eigenart, des so gibt ja hier noch. Abends macht Sonnenuntergang. Untergang. Dann kommen die Kühe alle nach Hause, Hause alleine von der Weite, ohne dass die jemand holt. und gehen jeder zu seinem eigenen Bauern in den Stall. Ich weiß nicht, ob die früh auch losgehen. Aber abends kommen die dann, habe ich Bilder gesehen, das ist ganz schön Cooling hier. 국민czy Die ist ja ziemlich lustig gemacht. Eigentlich gibt es ja hier in Siebenburgen genug alte Leute, die noch Deutsch sprechen. Auch hier haben sie Google ganze Arbeit leisten lassen. Ja, Rumänien hat nur das Neueste in Sachen Technik zu bieten. Ja, draußen regnet's. Prost, Leute. Ich ja, habe hier einen schönen Platz im Grün gefunden. Allerdings regnet es draußen. Das ist nicht ganz so toll. Ich habe die Dämme draußen aufgeschnitten, damit es damit ich die ganzen Krümel hier drin habe. Jetzt gibt es erstmal Armbrot. So, weil der Regen jetzt aufgehört hat, kann ich euch nochmal zeigen, wo ich heute hier schlafen werde. Ungefähr 20 Kilometer nördlich von Schäßburg haben wir hier eine hochwasser mauer Und da oben ist vorhin noch jemand gekommen. Ich weiß nicht, ob die hier vielleicht spazieren wollen oder ob die auch hier schlafen. Jedenfalls, ja. Typisch rumänisch halt der Müll überall an solchen Plätzen. Hm, schon geklärt. Ich war ein netter älterer Herr. Ich kam ja... Dann grinste man freundlich durch die Scheibe und jetzt geht er wieder zum Auto. Also keine Gefahr, alles gut. Was ist Scusam? Okay, Google, übersetzt ist Ja, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, er sagt Scusam oder sowas ähnliches. Nachdem ich gesagt habe, ich spreche kein Rumänisch. I don't speak Rumänisch. Hier gibt es auch Schwarzbrot. Weil ich weiß von Bulgarien zumindest, und ich glaube Ungarn auch, die haben gar kein Schwarzbrot. Also hier im Kaufland, ich habe jetzt die Tage schon mal eins geholt. Das schmeckt schmeckte eigentlich, das konnte man eigentlich essen. Okay Google, wie wird das Wetter hier? Im Moment ist es in Sigishoara regnerisch bei 12 Grad. In der Nacht gibt es Regenschauer bei 10 Grad. Und morgen wird es teilweise bewölkt. Naja. Ich habe ja schon die Heizung angeschalten, Obwohl ich durch ganz klein gedreht. Passiert fast nicht. Und da werden wir heute Abend in Ruhe nochmal ein paar Bilder in den Rechner schieben. Dann muss ich das Video jeden Tag machen, wegen der Sortiererei und so. Das macht mich besser. Mache ich mir dann jeden Abend. In Ordner Tag 17, Cam 1, Cam 2, Cam 3, Drohne, Fotoapparat, je nachdem was ich da gerade benutzt habe und für Bilder gemacht habe. Und dann gucke ich noch ein und zwei Folgen von Star Trek.